Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum PHP Tutorial. Wir haben letztes Mal XAMPP installiert, ähm, also diese um Testumgebung für einen Webserver und unser erstes Skript schon erstellt. Und heute werden wir uns mal anschauen, wie man Sachen auf dem Bildschirm ausgibt. Das haben wir eh schon mehr oder weniger angeschnitten im letzten, im letzten Teil. Ähm, ja, ähm, es gibt Zwei, zwei, also die zwei Funktionen, die es gibt, um Strings anzuzeigen und die Unterschiede, was es da gibt, oder wie man äh, Strings generell unterschiedlich ähm, ausgeben kann. Dann schauen wir noch an äh, Variablen und ja, das sollte eigentlich auch schon gewesen sein, das wird relativ aufwendig werden. Ja, ich fange mal an mit ähm, dem Strings ausgeben, also ich mache hier mal meine PHP-Block. Hoppla. Das war ja ganz daneben. ja, es gibt, wie ich schon gesagt habe, zwei verschiedene Arten Strings auszugeben. Und ich zeige dir jetzt mal vor, also es gibt mal Echo. Es wird wahrscheinlich die öfter verwendetere sein. Und dann gibt es noch Print. Wir werden jetzt gleich den Unterschied zwischen denen evaluieren. Wir sehen, ähm, sie machen ziemlich genau dasselbe, sie geben eben, also ich habe hier einfach mal Echo, ähm, Hello World und einen Break dahinter, also eine New Line und Print, Hello World. Also man schreibt die beide genau gleich, also zu, zuerst Echo und dann einen Abstand und die Zeichenkette unter Anführungszeichen. Dasselbe mit Print, Print und Zeichenkette unter Anführungszeichen. Man könnte auch Echo, Klammer auf und die Zeichenkette schreiben. Und dann Klammer zu, logischerweise, oder Print, Klammer auf, Zeichenkette, Klammer zu. Das würde auch funktionieren, aber wir sehen hier eben, dass die zuerst mal genau dasselbe machen. Ähm, wenn wir jetzt einen Benchmark machen würden, welche dieser Funktionen schneller ist, dann würden wir drauf kommen, dass Echo um ein Stückchen schneller ist. Es ist nicht viel schneller, aber wenn man eine Vorschleife mit ca. 1000 ähm, Echos hat, dann wirkt sich das schon ein, zwei. Millisekunden aus. Oder eigentlich sogar mehr 10-20 Millisekunden. Ja, ähm, das liegt daran, dass Print ähm, einen Integer zurückgibt, der angibt, ob das ganze, ob, ob die Print-Operation erfolgreich war oder nicht. Und Echo macht das nicht. Ähm, Echo gibt einfach nichts zurück. Das ist auch eigentlich sinnvoller, weil heutzutage sage ich jetzt mal eigentlich eine Print-Funktion kaum fehlschlägt. Ich könnte mir zumindest kein Szenario vorstellen, wo das Ganze so wäre. Deswegen ist Print auch ähm, eher wenig zu verwenden. Das macht im Grundsätzlichen keinen Unterschied. Also man kann auch generell das zum, zum selben mit, äh, äh, mir fehlt schon wieder die Worte ähm, als also, also, ziemlich gleich verwenden. Es gibt keine Unterschiede. Aber es ist eben Echo- schneller. Das ist der Hauptunterschied. Ja, dann habe ich noch erwähnt, dass es verschiedene Arten gibt, um Strings anzuzeigen. Dazu werde ich aber später noch kommen. Ähm, weil jetzt machen wir erstmal die Variablen. Also ich lasse hier mal nur das Echo stehen. Echo Hello World. Oder ja. Ähm, und wir wollen jetzt zum Beispiel das den ganzen den Inhalt dieses Echos verändern. Aber wir sagen jetzt hier, wir haben eine Überschrift mit Hello World, wir haben einen Absatz mit Hello World und wir haben einen Link. Kann ich irgendwie schon wieder nicht schreiben. Mit Hello World. Ja, jetzt sehen wir hier, dass das alles angezeigt wird. Nur was ist jetzt, wenn wir das Ganze verändern wollen? Wenn wir jetzt zum Beispiel schreiben wollen Goodbye World. Da müssen wir hier alles goodbye. Hier alles verändern. Und das ist schon ziemlich ähm, aufwendig eigentlich. Deswegen gibt es Variablen. Nicht nur in PHP, sondern natürlich auch in jeder anderen Programmiersprache. Und, ähm, wenn ihr das, wenn ihr schon irgendeine andere Programmiersprache programmiert habt, außer HTML, und die keine wirkliche Programmiersprache ist, dann werdet ihr das wahrscheinlich schon wissen, und es ähm, wird euch ziemlich blöd vorkommen jetzt. <lacht> ähm, aber ja, wenn ihr das noch nicht wisst, dann wird das ziemlich sicher sehr nützlich sein. Also wir sagen jetzt, wir wollen das Ganze in eine Variable Message packen. Wie machen wir das in PHP? Es gibt in vielen verschiedenen Programmiersprachen viele verschiedene Ansätze dafür. In C zum Beispiel wäre es jetzt String oder in C++ wäre es zum Beispiel String message. In JavaScript wäre es var message und so weiter und so fort. In Python wäre es nur message. Also das, da gibt es viele Ansätze. In PHP ist es ziemlich ganz anders. Da wird jede Variable nämlich mit einem Dollar, ähm, mit einem Dollarzeichen, also mit diesem Zeichen hier angeführt praktisch, also man muss keine ähm, php ist eine schwach typisierte Sprache, das bedeutet man muss nicht String oder Integer oder bool oder sonstiges davor schreiben. Man kann es zwar, aber man, man muss es nicht. Ähm, und eben jede Variable wird mit einem Dollar angeführt, das heißt unsere Variable würde heißen Dollar Message. Die ähm, das sagt dem ähm, Interpreter praktisch, dass Message jetzt als Variable behandelt wird. Wir müssen noch nicht schreiben, war Dollar Message. Wir müssen einfach nur schreiben, Dollar Message ist gleich. Und dann zum Beispiel, Hello World. Jetzt weiß der Interpreter, das Ganze wird als String behandelt. Ja, ähm, diese Variable kann man dann auch ganz einfach hier unten einfügen. Indem wir hier Dollar Message machen. Und hier können wir auch einfach da, dass wir mit einem ähm, Dollar... Ähm, Escaped ist mehr oder weniger, ich weiß jetzt nicht ob escaped und das richtige Wort dafür ist, aber es ist äh, gekennzeichnet praktisch mit diesem, mit diesem Dollar. Deswegen können wir hier, wir hier einfach Dollar Message machen. Dasselbe hier unten. Und dasselbe wieder beim Link. Dann sehen wir hier, dass überall Hello World steht. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze auf Goodbye World ändern wollen dann können wir das einfach hier hinschreiben und es wird überall gleich geändert, das ist eben der Vorteil von Variablen logischerweise. Ja, hier sehen wir auch, dass wir, ähm, wenn wir nur eine Variable ausgeben wollen, einfach Echo-Dollar-Message machen können. Und wenn wir das eben unter doppelten Anführungszeichen schreiben, können wir es auch in, in-Line praktisch verwenden. Ja, jetzt habe ich schon erwähnt, wenn wir das unter doppelte Anführungszeichen schreiben, ähm, wir können jetzt mal probieren, ähm, zum Beispiel ein Diff zu machen mit dieser Message. Aber wir schreiben das Ganze diesmal unter einfache Anführungszeichen. Da wird das gleich etwas auffallen. Nämlich, dass hier wirklich tatsächlich, ähm, es wird zwar ein Diff erstellt, wenn wir hier den Seitenfeldlix anschauen, steht hier Diff. Also dass das wird übernommen. Aber es steht wirklich ähm, Dollar Message dort. Also es wird praktisch literal alles übernommen, was hier steht in den einfachen Anführungszeichen. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt hier... Und Backslash N machen, was normalerweise ein Zeilenumbruch wäre, dann wird das genauso angezeigt, also jedes Escape, jede Escape-Sequenz, fast jedes Escape-Sequenz, wir können zum Beispiel, also es gibt zwei Ausnahmen dabei, wenn man jetzt einen ein Hochkomma, also wir haben das ja praktisch unter Hochkomma gesetzt, wenn wir jetzt ein Hochkomma ausgeben wollen, dann kann man mit Backslash und dem Hochkomma das ganze escapen, also hier sehen wir, dass das Hochkomma dann angezeigt wird, wenn wir das nicht machen würden, würde es logischerweise einen Fehler ergeben, weil wir ja hier das den Ausdruck dann zugemacht hätten. Und die zweite Ausnahme ist ein Backslash. Wenn wir nur einen Backslash machen, gilt das als Escape-Sequenz. Also es wäre dann Backslash-Dollar. In diesem Fall funktioniert das, weil das ja keine erkannte Escape-Sequenz ist, aber man kann einen zweiten Backslash, also einen Backslash mit einem zweiten Backslash-Escape. Das heißt, wenn wir zwei Backslashes schreiben, kommt nur ein Backslash, weil der escaped worden ist. Das habe ich ziemlich oft Backslash gesagt. Ja, ähm, so viel mal zum zum Unterschied zwischen den Double Quotes und Single Quotes. Es gäbe dann noch zwei weitere ähm, Methoden, um das Ganze auszugeben, habe ich gerade vorher herausgefunden bei der Recherche. Ähm, das ist, habe mir leider nicht gemerkt, ich glaube, hier Doc und Now Doc oder so ähnlich. Ähm, das ist, da, da kann man... Keine Ahnung, was man damit kann, aber es gibt es auf jeden Fall. Und man braucht es, denke ich mal, nicht. Nur, dass ihr mal informiert seid, dass es auch andere zwei andere Methoden gibt. Ja, ähm, dann hätte ich noch einen letzten Punkt am Programm praktisch. Nämlich, was wäre, wenn wir das jetzt nicht wollen, hier mit dem Dollar-Message aus irgendeinem Grund, wollen wir jetzt nicht, dass das unter den, ähm, unter Anführungszeichen, geschrieben wird. Also, ja... Das kommt dann zum Beispiel später bei den Arrays, da kann man sowas nicht mehr machen, weil man dann die Anführungszeichen braucht, wieder für den Indexer und so weiter. Ähm, jedenfalls wenn wir praktisch etwas anfü anfügen möchten. Dann können wir hier einfach, Es ähm, geht zum Beispiel in JavaScript oder in C-Sharp mit einem Plus, oder in Java glaube ich auch mit einem Plus, ähm, dass man Strings zusammenführt. Also wir könnten hier jetzt machen Dollar Message Plus, so würde es in, in einigen anderen Programmiersprachen funktionieren. Äh, in php nicht <lacht> das ist wieder mal anders da muss man nämlich einen punkt machen also kein plus sondern einen punkt dann wird das ganze zusammengeführt das werden wir jetzt sehen wenn wir das ganze neu laden äh, kommt praktisch dasselbe output wie vorher weil wir das ganze angefügt haben das sehen wir dann auch dass das vereinfachen anführungszeichen recht nützlich ist wenn wir es hier wieder so diff hin machen können wir das einfach message so ich bin heute schon wieder nicht sehr befähigt zum Schreiben. Dann sehen wir hier, dass ähm, dieses dieser String äh, innerhalb des Diffs ausgegeben wird. Ja, ähm, ich denke, das war es schon mal für heute. Für diese Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt sie natürlich in den Kommentaren. Ähm, ja, noch was wir haben gestern, also am Samstag, dem 22.03.2014 2012? 2014, 2012 <lacht> Nein, 2014. Ähm, 100 Abonnenten erreicht. Und das finde ich super. Das finden wir alle beide super. Äh, danke schon mal für den Support. Das ist wirklich toll, dass man seine, sein Wissen hier ausschütten kann und es gibt tatsächlich ein paar Leute, die einem zuhören. <lacht> das ist was, was ganz Tolles. Ja, ähm, wie gesagt, danke dafür. Und ja. Ich sag mal viel Spaß mit eurem PHP und auf Wiederschauen.